Das sind auch wieder die Setzlinge, ne? Kurz vor der Erntezeit jetzt, ne? Ja. Vielleicht in den nächsten Tagen. Ja, das ist jetzt schon äh, kurz vor der Erntezeit, muss es trocken sein. Das sind schon harte Körner drin. Äh, die fallen auch schnell runter. Aus, ein, aus einem Korn kann so eine Pflanze wachsen, mhm. äh, die Pflanze hat dann vielleicht 100, 200 Körner, Nein. neue Körner. Also. Aus einem Korn? Ja. 100, 100 solche Körner. Muss man jetzt irgendwie äh, düngen? oder Ja, gegen, es wird gedüngen, gegen, auch Gegen Insekten ja, gespitzt so. oder so? Ja, gibt es auch schon, ohne, ohne Dünger. Da, gibt, da werden die schnell kaputt, also gibt es zu viele Insekten, die dann zerstören, auffressen, wie, äh, wie wie heißt das? Insekten einfach, ne? Heuschrecken zum Beispiel, Ratten oder Schnecken. Reis, Reis und Pflanzen. Vogel. Haben viele Vögel hier. Hobby so als Hobby einfach, ja. Äh, ja. kann auch passieren, dass auch zum, zum Verkaufen da auch gezüchtet wird, dass geht dann auch ein bisschen Geschäft, damit. 20. 20. Ja, also kannst du hier, mal eintragen. Ja. Waterfall in Ja. Ja. Waterfall, okay. waterfall. Dua, ja. ja kan, Berapa Ja. Hallen.